Also ich habe ähm, vor vielen Jahren am österreichischen, an der Universität Wien gearbeitet, damals am Institut für Risikoforschung und haben uns mit den, mit den sagen wir mal, Risiko- und Sicherheitsfragen von neuen Technologien auseinandergesetzt und hatten da als Kooperationspartner das österreichische ITA, das Institut für Technikfolgeabschätzung und bin dann eigentlich über den über den, diesen Kontakt äh, ja, in Berührung gekommen mit den Mitarbeitern dort und auch mit den Themen und mit den unterschiedlichen Ansätzen und Zugangsweisen am ITER und habe über das ITER dann auch andere europäische äh, Partner kennengelernt. Also die, die Wissenschaft verwendet ja bestimmte Methoden äh, und es, es kommt da zu einem Spezialistentum, weil jeder... Wissenschaftler, um in seinem Bereich erfolgreich zu sein, sozusagen sich immer mehr spezialisiert und sein, sein Fachgebiet sich dadurch auch etwas verengt, natürlich auch in die Tiefe geht und, und dadurch also diese Querverbindungen nicht mehr so äh, im Blick hat. Die Künstler haben dafür sehr viel Freiheiten, was assoziatives Denken betrifft und sozusagen die, die können sich ja mühelos und spielerisch durch verschiedene ähm, ja Themengebiete oder auch methodische Gebiete bewegen und, und, und können das sozusagen diese, diese Querverbindungen einbringen. Ja? Sind auch nicht ganz so streng an, den, an, an, an diese Methodik gebunden. Und ich glaube, was, was sozusagen die, wenn man die, die jeweiligen Stärken und Schwächen in, kombinieren könnte, kombinieren kann, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, wieder so eine eine etwas holistischere Zugang zu finden ähm, zu, zu Fragen, die uns alle umtreibt. Also, da geht es, glaube ich, ganz stark auch um eine Demokratisierung der Diskussion. Wir haben, ja, in der Vergangenheit war das eher so ein, ein Expertenzirkel, der einerseits Entscheidungen getroffen hat und die Technologien auch vielleicht vorangetrieben hat. Und mittlerweile wird, ist das, wird das sozusagen auch in der Technikfolgenabschätzung forciert, eher so eine partizipative Rolle der Bevölkerung. Das heißt, dass um jemanden teilhaben zu lassen, muss, muss die Bevölkerung ein gewisses oder die, die, die Bürger und Bürgerinnen ähm, ein gewisses Mindestmaß an Informationen zu dem Thema haben oder sich damit befassen? Und da hilft die Wissenschaftskommunikation, äh, diese, diese Themen aufzubereiten in einer Art und Weise, dass jetzt nicht, dass Bürgerinnen Experten werden, aber dass sie doch ein gewisses Maß an, an Verständnis oder, oder ja, Wissen mitbringen, um, um ja, sich einbringen zu können. Also eine, eine, eine Sache, die schon tatsächlich auf Fuß gefasst hat, wenn es um, um die Sequenzierung geht, ist die, ist die Sammlung von human von, uh, also von uh, Gensequenz-Daten uh, von Menschen, also davon, von, das ist schon mehrere Jahre her, an verschiedene Firmen wie 23 Me und andere, die, die begonnen haben, so über dem, ja, das so als Gimmick zu verkaufen. Ähm, man, man kann herausfinden, welche, wo, was ist die Herkunft? Das ist, glaube ich, in Amerika ein sehr großes Thema, wo so die Leute unterschiedliche Vorfahren aus Europa und sonst was der Welt haben, wo, wo ihre Vorfahren her sind. Das ist eine Identitätsfrage. Aber auch äh, ja, gewisse interessante oder, oder witzige Eigenschaften, ob, ein gewisses Geschmacksgen hat oder nicht und solche Dinge. Also er als witzig verkauft worden um, ähm, und hat dann begonnen, also jetzt noch nicht die Komplettsequenzierung, aber sozusagen einzelne Snippets zu sequenzieren und diese Daten auch zu sammeln. Also da war das Interessante, dass diese Firmen das Recht hatten, diese Daten weiterzuverwenden. Ähm, das war, glaube ich, den meisten äh, Usern gar nicht so klar, dass sie da, da genetische Daten hergeben. Und da ist auch nicht so ganz klar, wem diese Daten dann gehören. Also es geht also ein, ein Thema, das glaube ich noch nicht so am Schirm ist, ist, die, ist der Zugang zu, zu, dem, zu den Daten der, der sequenzierten Gene der Menschen. Also wenn das einmal sequenziert ist, dann war es das. Also dann, dann ist diese Information draußen die kann man nicht mehr zurückholen und die kann man nicht mehr löschen. Oder das, das bleibt ja gleich. Das betrifft sogar die Nachkommen, weil die die, die Hälfte der Gene der, der Eltern erben, weißt du nicht genau. Das ist eine welcher Kombination aber irgendwo aus diesem, diesem Gen-Satz ähm, entsteht das? Also, das hat also Nachwirkungen, Auswirkungen, die glaube ich noch, noch nicht so richtig ähm, berücksichtigt worden sind. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiterdenken, die Kombination aus ähm, also Gensequenzdaten und der Kombination anderer, also so Big Data, ja, also welche Spuren wir da im Internet hinterlassen, wo immer mehr Datenpunkte gesammelt werden äh, von, von jedem einzelnen Bürger. Die Datenspuren, die in Kombination mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit den Sequenzen, dass wir uns das auch in Zukunft ordentlich beschäftigen. Also wir hatten moderiert nicht, aber wir, wir hätten einen, einen Sprecher vorgesehen, der, den wir Cyborg bezeichnen. Ja? Also ein, ein Projektmitarbeiter von, von einem, auch mit dem ITAS, in Zusammenarbeit äh, durchgeführten Projekt Future Body zur Neurotechnologie, als ein, ein, ein, ein Kollege, ein Cochlea-Implantat. Ja? Also das ist jetzt gänzlich nicht Gentechnik verändert, aber der ist, äh, bezeichnet sich als Cyborg, also ein Mischwesen aus, aus einem äh, also ein Cybernetic Organism. Der, ja, also das mit dem ich weiß nicht, wie lange das Filmfestival noch laufen wird. Es kann gut sein, dass das äh, in Zukunft gar keine Rolle mehr spielt, weil, weil das also so wie heute Gender Mainstreaming ganz normal ist, ist vielleicht äh, äh, Human Germline Engineering auch gemainstreamt und man denkt gar nicht drüber nach, oder dass wir Brillen tragen oder Gewand tragen, also ist halt auch keine, keine Besonderheit mehr. Da, wie lange das dauert, kann ich nicht sagen. Ich glaube nicht, dass es relativ bald passiert, ähm, weil man da doch mit auch noch so mit einigen Sicherheits- und politischen Fragen zu tun hat. Ähm, aber ich, ich halte es Vermöglich, dass es in diesem Jahrhundert noch sein wird, dass, dass wir sozusagen da auch ähm, ja, Ver Veränderungen am, am, am Menschen sehen könnten. Ne? Ja, also man wird sehen. Ich glaube, dass als Sidewalks werden wir früher sehen, als nicht veränderte Menschen.